Nicht umsonst ich hatte ich halt letztes Mal auch wieder. Ach du <lacht> das <ist ein> <lacht> das ist Ja, Vorhin Jetzt Tränen. kommen die Freunde. Ich kann ja leider kein Taschen voranbieten. Aber mhm. nimm nur einfach die Tischdecke. Also ja. Jens, ich muss okay. <lacht> ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Hast du kein Schwert? Hab ich aber eh, bitte. Das wäre ein bisschen zu. Ja, weil sie sind zu schwach, was für zu Be fühlen. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesem hervorragenden Hopfen von dürste.